Hallo, ich bin Andreas Baum, bin einer der Gründer der Medshape GmbH und heute zeige ich Ihnen, wer wir sind und was wir machen. Wir sind ein Technologie-Startup und Mitentwickler der innovativen LMM-Technologie. Das ist eine neuartige 3D-Drucktechnologie, mit der wir in der Lage sind, präzise und hochauflösende Metallbauteile herzustellen. Wir als Dienstleister sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, für die LMM-Prototypen und Serienfertigung. Darüber hinaus bieten wir alle damit verbundenen Entwicklungsleistungen an. Hierzu zählen zum Beispiel die Bauteiloptimierung, sowie die Material- und Applikationsentwicklung. Unsere Expertise basiert auf einem agilen Gründerteam mit langjähriger Erfahrung in der MIM- und 3D-Drucktechnologie. Mit dem Maschinenhersteller INKUS als Partner sind wir in der Lage, Erfahrungen aus Ihren Anwendungen direkt in die Weiterentwicklung der LMM-Anlagentechnik einfließen zu lassen. Hierzu erfahren Sie in einem separaten Beitrag mehr. Beide Aspekte bieten die ideale Grundlage für qualitativ hochwertige Leistungen auf dem neuesten Stand der Technik. Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr über uns und die LMM-Technologie zu erfahren.